Schön, dass ihr alle so zahlreich äh, hierher gefunden habt. Ich bin Timo äh, von der Ortsgruppe der Interventionistischen Linken. Wir sind ein bundesweiter Organisierungszusammenschluss und sind äh, seit vielen Jahren auch hier in Frankfurt präsent und aktiv. Und ähm, ich und wir freuen uns außerordentlich, dass wir hier und heute ähm, Marlene und Mattei begrüßen dürfen. Und Mattei ist dafür auch extra aus Slowenien angereist. Ähm, genau, zur Veranstaltung eine Frage der Freiheit. Ähm, kritische Berichterstattung und demokratische Selbstverwaltung im Schengal. Der heutige Abend äh, wird sich so in etwa in drei Blöcke strukturieren. Der erste Block ähm, wird äh, durchzogen sein von einem Input, jeweils von Marlene und Mattei. Es werden auch so ein paar ähm, Videos gezeigt. Ähm, danach gehen wir in eine so wie, so eine Fragerunde rein und werden dabei verschiedene Themen ähm, uns verschiedenen Themen annähern, wie zum Beispiel die deutsche Rolle eigentlich in der internationalen äh, Waffenmaschinerie. Ähm, und wir werden kurz, einen kurzen Blick nach Kassel werfen. Wir werden über Journalismus als Wertehaltung ähm, ähm, sprechen und natürlich auch über den ähm, vergangenen Genozid an der jesidischen Bevölkerung. Und als dritten Block äh, seid ihr alle herzlich dazu eingeladen, äh, den zwei ähm, äh, Gästen hier auf dem Podium Fragen zu stellen. Um, in diesem Sinne nochmals uh, vielen herzlichen Dank, uh, dass ihr beide hier seid, es uh, ist mir eine große Freude und uh, Stage is yours. Okay, um, hello. Um, again, if somebody doesn't understand me, won't understand this, but the translation is there. Um, thank you again for inviting us here. Um, now, l um, as we said, The, I will take now about 15 minutes to explain a bit the current political situation in in, in Shengal. Um, there's a lot of things we still don't know, because as you have heard, uh, our stay there was um, interrupted, made short. Um, um, so <coughs> to say, At the beginning, um, basically, one of the questions that uh, we were asking ourselves, which are, which all political actors are present in the region, because as you come there, um, you see checkpoints manned by. Um, I mean, if you don't read, um, by um, just from a perspective from the ground, there are checkpoints manned by by different militias, and there's a history of what is the Iraqi government, what is the KDP or the Kurdish regional government, which are the forces of the self-administration, and so onward. So maybe to, to make it a bit simple in the short time that we have um, is to talk about it threefold. So at the beginning, we have the government of Iraq, which is the the one actor. Then we have the Kurdish regional government, which is basically the um, autonomous region, which exists after officially um, since 2003 in de facto since 1991, which is mostly ruled by the Barzani family and the Kurdish um, in the Democratic Party of Kurdistan. And the third actor <coughs> is the uh, self administration politically as well as in the context of self defense through its forces of um, Yebeshe, Yezheshe, and their Asaish. Um, one more important thing is the Hashtal Shabi militias, which are. Um, Connected as well to the Iraqi government, but we will talk about this later. Um, to give maybe now a short um, because I started directly with the with the political situation, um, already presupposing um, you know something because we have um, such little time. Um, so, To say maybe about the Yazidis, so the, the majority population who lives there, um, they're an ethno-religious group. Um, now, where they came from and how long they've been there, as it's, it's a bit hard to establish, but very long, as they say, very, very, very long. Um, um, as they live in, or they lived also in Afrin, who is currently under occupation, so they mostly don't. Um, but otherwise also in Iran, Syria, um, parts Armenia, parts of the former Soviet republics. Um, and as I said, they're an ethno-religious group, which means that their religion, as well as their ethnicity, they're the same thing. Now for this, there is many reasons. Um, one of the main of them is they for them there is no marrying inside uh, outside of the of the Yazidi group so they cannot marry with somebody who is not Yazidi and stay Yazidi or also somebody else cannot marry inside. so there cannot be f conversions into Yazidism, which is why one of the reasons why there is lesser and lesser of them but the main reason is the history of their persecution so as they say during their history they've endured 74 of massacres they say fairmans, um the last one being done in 2014 by the islamic state um now Yes, um, maybe to go, to jump forward, so from mythological times and then coming of Islam in, in the 7th century and the repression through during the Ottoman Empire um, into the 70s, let's say, um, it's the... At that time, so the Yazidis, we're talking mostly in Schengel, because the Yazidis are in lots of places, even in Germany. Maybe some of you are sitting here. Um, and if you are, please um, interrupt and say better. Um, and um, so as said, um, You know, in, I've never been in a, such a big crowd. It's quite, it's quite big. Um, um, what was I saying? The second, you jumped to the 70s. Uh -huh, to the 70s, yes, Saddam Hussein. So basically the Yazidis joined the Kurdistan revolution that was happening in south of Kurdistan, led by, by the Berzani family, but then this revolution failed. And after that, Saddam Hussein basically eradicated, not, bombed the uh, mountain of Shengal. And This is important because the mountain of Shangal is, I mean, even now it's of geostrategic value. It also has oil, water, and basically, if you look like from, from the Euphrates, the Tigris, and the Turkish mountains in the north and Baghdad in the south, it's basically all plain. And this is like one big plateau which has historically served as the refuge even in the 20s. <coughs> um when the when the Armenian genocide was happening like thousands and thousands of re refugees w were welcomed by the Yazidi community Armenians and Christians to take refuge there from the Ottoman army um, Ottoman not really anymore um and this is um uh -huh, Saddam Hussein um You know, it's it's it's a lot to say because it's it goes as we said, you know, um, and also there, they're they're really good speakers. So I'm I'm not a writing type, and there because it's an oral tradition, everybody knows how to to speak very well, and then you try to imitate it, but then you realize you come from the tradition of the book, which is one of the reasons why they got persecuted. So, um, but we'll talk about that later. Um, to continue with Saddam Hussein. Bombed the whole mountain where there were Yazidi villages and built in the surrounding of the mountain villages which they called Komelgechs to basically take away their possibility of self sufficiency in the context of agriculture but also self defense. And around encircled the new Yazidi villages with Arab Sunni villages. Um, also, it's important to mention that Shingal historically was, I mean, A lot of it was Yazidi, but um it's one also one of the names for it is like the year long neighborhood because all of the different ethnicities and religions that existed there through the through the centuries or even millennia um and <clears throat> This repression got worse and worse, and there was of, during the regime of Saddam Hussein um, with conscription efforts uh, through the Yazidis, which is um, again uh, continuation from from Ottoman times and also from the Britain during the British. Um, as well as slowly building mosques um, within the Yazidi villages, trying to kind of narrow their life space. In 2003, with the coming of the American invasion and the fall of the regime of Saddam Hussein, KDP, so the, um, generally the Kurdish regional government, but mostly the KDP, so the um, Kurdistan Democratic Party, came to rule the region. Um, and now, Schengel is part of what you would, uh, what's called the um, disputed territories of Iraq, besides Kirkuk and some other places, which are basically disputed uh, between the central government in Baghdad and the uh, Kurdish regional government in Erbil. And so, in 2003, kdp came in but this it was not part of the autonomous region of iraq so it was still the state structure of iraq but filled with kdp personnel um, what the people say um, in shangal is, especially azidis that this time for them is a time of discrimination um, because Uh, what they say is that KDP kind of systematically denig denigrated them um, in the co context of them being non-believers. Um, because yeah, um, KDP are Kurdish Muslims, and in this context, I mean, not just because of this, but because of KDP, um, they uh, try to say to the people, do not buy their food, because if you take food from them, they are haram. Because Now, to come back to the story of the book, um, Yazidis were, through mm, centuries, uh, viewed uh, by Muslims as heretics, as non-believers, as pagans, because firstly, uh, because their belief uh, has a lot of elements of nature worship, um, and because of the reality of their tradition, they don't have a holy book, so they don't have the same status of protections like the Christians and Jews have, which was one of the main reasons, uh, or let's say internal justifications for the Islamic State to do to the Yazidi people what they did in 2014. Mm, so basically denying access to markets culturally um, to the Yazidi people, which are basically a very Mm, whose substance still mostly um, is based on agriculture or animal husbandry. Who, I don't know, only in the 70s got, um, let's say, a bigger part of the population that went to study to Mosul and um, similarly, like um, urban elite, if you want to call it. Um, so this was, um, yeah, very bad. So a lot of the Yazidis left even the city of, of Schengal. Now, in 2014 uh, comes uh, the Islamic State, and this is still the time, as we said before, from 2003 to 2014, is the rule of KDP. Now, KDP said, To the Yazidis, don't worry, we we're here to protect you. The Peshmergas are here, who are the so the Peshmergas are the armed branch of of uh, Kurdish parties in general, in Iraq at least. Um and at some cases they even disarmed them. Um, but then when the Islamic State progressed closer and closer, they ran um, and thus leaving the, the Yazidis uh, to their own fate, uh, which is something that is one of the main, even today, factors of uh, resentment from the Yazidi community to the um, to the KDP and the Peshmerga and the KRG in general, and we'll we'll maybe I mean we'll we'll return return to that later. Mm, when this happened. <clears throat> A lot of the Yazidis from the surrounding villages, because, as we said before, from the 70s, not much were living on the actual mountain, ran again to the mountain. But not, not just Yazidis, also Shias. Um, there were also some instant, instances of um, self-organized defense against uh, the Islamic State in the in the villages. And then... The Islamic State, which came in August 2014, was basically um, only defeated in, August, uh, in September next year, I think. So in the end of 2015, so more than a year, the Islamic State was basically occupying Shengal, the, the city and some places around it, while the resistance was mostly on the mountain. Now. How the resistance developed, it was mostly self-organized uh, Yazidi and other ethnicities, also Turkmen uh, militias on the mountain, with also some air um, Peshmergas being there, uh, some air support from different European countries, um, and some also military air support from the um, USA. But uh, the deciding factor was uh, basically when to get the people from the mountain is when the People's Protection Forces units from the Northeast Syria, YPG and YPG, and the Women's Protection Units came to the mountain of Shengal and opened the corridor so the people could flee to safety in Northeastern Syria. Um, now, currently, maybe because we, we, later we won't have time, there's a big wall being built between Shengal and Syria, and this is a huge... Um, in the context, like, um, you're taking um, our road to freedom. Um, <clears throat> and uh, besides them, also the armed wing of the Kurdistan's workers' party came to the region and helped organize the, uh, the self-defense militias of the Yazidis. Now, in the context, because the name of Our um, talk here is the self administration in Schengen, the context of the mountain. So basically, all of the um, people being stranded on the mountain without water, without medical supplies, without education. Um, this is where the start of the self-administration happened. So uh, basically taking care of all of these basic services and self-organizing around them in camp conditions is basically what later slowly led To the s establishment of the self administration, I mean, which was named so in 2017, if I'm not wrong. And also, this is the time when the Yebeshe and the Yezheche and the Asaish, so the Schengel resistance units and the Schengel's women units and um, what we could say uh, police force, were already um, getting their um, seedlings. Grown. Now, after the Islamic State is defeated in 2015 by joint efforts of everybody, um, KDP comes back. So basically, because when KDP ran, not just the Peshmerga ran, but like the the whole the whole administration, mm, so they came back they the self administration slowly grew because there was a big vacuum there was a big political and public services and security vacuum because even from before from 2013 Schengel didn't get um, a government budget so it's not something connected to the the coming of isis but it's a, it's a problem with a with a longer beard um, and um, A big political and military turning point is October 2017 when the uh, Kurdish regional government, the uh, Kurdish autonomous region of Iraq, uh, tries to do an independence referendum. Um, they fail. I mean, 90% are for, but because of the real realpolitik um, circumstances, it's not accepted. And so the Iraqi army and the Hasht al-Shabi come to Shengal, and again, KDP and Peshmerga flee. Now, Hasht al-Shabi, just to explain them shortly, are basically militia, currently mostly Shia pro-Iran militias, which were established in 2014 uh, by a fatwa by a great Ayatollah to raise up and fight against ISIS. And in 2017, they came uh, and are still there since then um now this is yeah mostly since 2017 we're running short on time mostly nothing changed i mean the administration from kdp tried to come back three times they were prevented by local forces and communities um they they have their own mayor the local people there's a, even a local mayor in shengal so it's a constant hmm yeah dance um now the the current framework of let's say how how it's talked about what is what's going to happen in Shengal, is it's important to mention the uh the baghdad Erbil agreement as it's called or the sinjar agreement which was made in 2020 um between baghdad and erbil um and supported um, by the United Nations mission in Iraq, so UNAMI. Um, and the deal says, um, okay, all of the armed militias you have to disband, Iraqi army is the only one who will, um, or the official forces of the Iraqi state are the only ones who will take care of security there, and they will open up like a new, um, security force, which will be made up of Yazidis, which will come from camps in the KRG. Now, this is also one thing important to mention before we go to the other points of the baghdad agreement, that currently there are 220,000, let's say 200,000 um Refugees from Schengel, so internally displaced persons in the camps and mm, different forms of housing in the Kurdish regional, uh, in the Kurdish region of Iraq. Um, if we look, at, I mean, it's really hard to talk about numbers, but. In the, so you understand the orders of magnitude. Um, let's say Shingal has now currently 100, 150,000 people, maybe even less. Um, there's 200,000 in I Iraqi Kurdistan, and 100,000 which, after 2014, fled um, to Europe, America, and Australia. Um, so yes this is important to mention and now to continue on back to the baghdad air bill deal the third thing it wants is to bring back the uh, kdp administration uh, i mean it says they want um, iraqi administration but in practice this means that it's kdp because they don't have um, basically many much more other people, because even whenever they tried to come back, when the whole administration went, all of the people who actually know how to do bureaucracy went with them. And now they're basically residing in Duhok. Um, yes, uh, and also the... The, what the deal mentions is in specifically the, the uh, disbandment of any uh, PKK-linked, so the Kurdistan, the Workers' Party of Kurdistan-linked um, structures, but they don't specify what. Um, And this is basically something, this Baghdad Erbil deal is constantly, whenever internationally or in Iraq it's talked about Schengal, it's talked about through the specter of this deal. Now the problem with this deal is that the people in Schengal weren't consulted. So the people from the self-administrations from the hostile Shabi milit militias um and uh, the local communities there they have a problem with the deal because it's again a uh, foreign imposition so after they endured um, um a genocide um, they armed themselves every after everybody left them and now they're trying to bring the same people back again and disband basically what they see as their uh, as the only guarantee for their Uh, further survival, but not just survival, but uh, freedom. Um, that. Now I'm already 20 minutes, so there's a, maybe for the questions, the interesting part is to understand how the self administration has its own institutions parallel to the institutions of the Iraqi state and the Kurdish regional government so it's not a territorial self administration but it's um, i don't know it's as if we would do here a, a big cooperative and this cooperative would slowly take over functions of the state um, and to to to understand this the, this parallel is is i think interesting and in how it works but now the time is over i hope it was understandable maybe later more Marlene. Einfach hin. Einfach, hin. Einfach hin. Ah ja. <lacht> ähm, okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen. Mein Teil ist so ein bisschen mehr darauf aufgebaut, was wir da eigentlich gemacht haben und ähm, auch sehr, sehr viel... Beziehungsweise ich würde das nochmal so ein bisschen einordnen wahrscheinlich haben ja auch einige das mitbekommen. Es war ja nicht der Plan, dass wir als Personen so sehr im Mittelpunkt stehen, sondern wir wollten ja eigentlich gerne über die Situation vor Ort sprechen und vor allem nicht nur über die Situation vor Ort, sondern was eigentlich unser Ziel war, war, dass die Menschen selber dort eine Möglichkeit bekommen, auch... Ähm, zu sprechen, weil auch wie Matej gerade schon gesagt hat, gerade auch dieser bagdad Erbil deal einfach nochmal sehr stark zeigt, wie oft äh, über die Köpfe der Menschen hinweg entschieden wird und wie sie immer wieder Spielball von, von verschiedenen Machtinteressen werden. Und äh, unser Ziel war eigentlich auch mit dem Dortsein wirklich einmal den Menschen auch den, die Möglichkeit zu geben, eigentlich ihre Perspektive zu sagen und äh, das auch in westlichen Medien ähm, mehr zu bringen. Generell äh, war der Ausgangspunkt auch, dass 2014 äh, der Genozid war und äh, viele der jesidischen Menschen, die wir getroffen haben, sagen eigentlich, der Genozid hält noch immer an. Ähm, das hat mehrere Gründe, weil sie es nicht so eng sehen, als der Genozid war das und das und dort wurden die Menschen umgebracht, sondern es gibt immerhin immer noch sehr, sehr viele vermisste Menschen. Ähm, es gibt weiterhin Angriffe, die vielleicht nicht mehr vom IS äh, oder dem sogenannten Islamischen Staat, wie sage ich immer, da ist, ähm, gegangen werden, aber von der Türkei zum Beispiel, äh, die Menschen haben einfach das Gefühl, sie können sich überhaupt nicht erholen von dem, was passiert ist. Ähm auf der anderen Seite gibt es weiterhin die Gefahr von Angriffen, von auch äh, dem sogenannten Islamischen Staat. Äh, das hat auch zu tun mit einer Nichtübernahme von Verantwortung von zum Beispiel Deutschland oder auch anderen internationalen Staaten. Es gibt riesengroße äh, Gefängnisse in äh, Nordostsyrien, wo die Selbstverwaltung dort äh, auf sich gestellt ist und Tausende IS-Mitglieder. Ähm, ja, dort äh, versucht unter Kontrolle zu halten. Und äh, es gab ja auch vor, also auch in der Zeit, als wir do, dort waren, einen Angriff von äh, eben dem islamischen Staat wieder auf ein Gefängnis, um dort eben sehr, sehr viele Mitglieder zu befreien. Äh, das alles äh, ist natürlich immer noch präsent. Äh, auch wenn es heißt, dass der sogenannte islamische Staat militärisch besiegt ist, ist die Ideologie oder das Denken noch nicht besiegt und das macht den Menschen weiterhin Angst. Und sie fühlen sich darin nicht unterstützt. Ähm, gleichzeitig hatten die Menschen immer noch nicht die Möglichkeit, viele, viele ihrer Verwandten zu bestatten, ähm, weil es einfach, und da werde ich auch gleich nochmal drauf äh, zurückkommen, noch, noch nicht weit gekommen ist, die Massengräber zum Beispiel zu exhumieren, also DNA-Proben zu nehmen. Es fehlt einfach an Mitteln, die, die DNA zuzuordnen, wer es wäre, damit auch die Familien äh, ihre Verwandten bestatten können, ihre Freundinnen bestatten können und das heißt, der Schmerz, ähm, läuft immer weiter und kann es, es kann auch nicht damit abgeschlossen werden, es wird wahrscheinlich nie damit abgeschlossen werden und trotzdem sagen sie, dass es noch so in der Luft hängt, dass vieles einfach noch nicht aufgeklärt ist und dass Menschen noch immer noch ihre Verwandten suchen. Ähm, was Schengel also besonders macht, ist, dass gleichzeitig ähm, und das wird hoffentlich in dem, was wir gleich zeigen, auch nochmal bewusst äh, neben dem ganzen Leid und dem ganzen Schmerz, der gezeigt werden muss und deswegen ist der Genozid auf jeden Fall auch immer Teil, obwohl der in den Medien ja auch sehr präsent war 2014, ähm, für uns auch wichtig gewesen zu sagen, okay, aber was ist denn eigentlich jetzt? Wie leben die Menschen dort und was ist eigentlich ihre Perspektive für ihr Leben äh, und dem eben auch eine Bedeutung zu geben und deswegen sind wir eigentlich damit Dort gewesen, dass wir natürlich über den Genozid berichten ähm, wollen, aber auch dort ähm, die Berichterstattung, die hier ankam, ja sehr stark. Ähm davon ausgegangen ist, dass die Esidinnen äh, maßgeblich Opfer waren und auch da haben viele Menschen uns gesagt, sie wollen nicht nur als Opfer gesehen werden, weil es sie stigmatisiert und weil es auch dazu führt, dass sie nicht ernst genommen werden in der jetzigen Politik zum Beispiel, sondern äh, auch den Widerstand zu zeigen. Sie haben uns sehr, sehr viele Geschichten erzählt, die ich gleich mit euch teilen werde, mit auch Fotos, ähm, die ihnen sehr wichtig waren, dass auch diese Geschichten äh, die Menschen mitbekommen und daraus folgt eben auch eine Stärke zu sagen, okay, wir wollen uns selbst verwalten. Die Menschen, die über ihr Leben entscheiden sollen und können, das sind wir selber und nicht äh, verschiedene Regierungen oder verschiedene Mächte in der Region, sondern wir sind äh, stark genug das selber zu machen und das wird ihnen eben sehr oft abgesprochen. Ähm, und das andere sind die türkischen Angriffe, die wir einfach noch mal präsent machen wollten, weil sie einfach das Leben in der Region sehr sehr stark belasten und ähm, ja, die Menschen eigentlich immer weiter davon abhalten, sich wirklich ein neues Leben aufbauen zu können und das waren so ein bisschen die drei Schwerpunkte, zu denen wir recherchiert haben und zu denen wir jetzt ein paar Sachen teilen wollen. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, war unser Ziel vor allem auch äh, den Menschen eben eine Stimme zu geben, das hört sich immer so ein bisschen platt an, aber ähm, tatsächlich ähm, war das, was was den Menschen, also was den also viele dort gesagt haben, ihnen auch sehr wichtig ist. Und äh, das war auch zum Beispiel ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir müssen wir wollen da so lange hin, wir wollen die Sprache lernen, wir wollen wirklich verstehen, wie die Situation vor Ort ist. Ähm, weil natürlich auf der einen Seite es immer sehr undurchsichtig wird und hier wird das oft abgetan mit Chaos, aber es ist kein Chaos. Es ist einfach eine sehr viele Akteure, die dort wirken äh, und was uns wichtig war, es äh, dann einen Durchblick zu bekommen, das auch zu teilen, das verstehbar zu machen und eben den Menschen, diese Stimme zu geben und deswegen wird vieles davon noch einfach von den Leuten vor Ort sein. Das sind alles Sachen, die noch nicht groß bearbeitet sind. Das wurde uns alles erst im Nachhinein wieder zugespielt über Internet. Das ist alles immer ein bisschen kompliziert. Deswegen äh, betrachtet es als äh, die ersten, wir teilen sozusagen das erste Mal Sachen, die wir dort erlebt haben, die wir dort erfahren haben, die wir dort dokumentiert haben. Aber das ist alles noch eine sehr klare Rohfassung. Äh, genau, das könnt ihr auch so betrachten. Und ja, jetzt habe ich dieses komische Ding hier. Ich versuche das mal. Ich würde einfach mal damit anfangen. Ähm, auf diesem Bild sehen wir Girserik. Äh, das ist ein Dorf ähm, in Schengal, also in der Region Schengal. Ähm, auf dem Bild sehen wir auf der einen Seite das Massengrab, ähm, was ähm, dort. Genau, immer noch nicht ausgehoben wurde sozusagen, also die Menschen wissen, dass ihre Verwandten dort begraben sind, aber sie können sie eben nicht beerdigen, weil es ein Massengrab ist und die Knochen immer noch nicht, äh, es möglich war, die DNA zu prüfen und dann auch die Menschen zuzuordnen und wirklich äh, sie zu bestatten. Ähm, da kommen immer wieder Familien, hängen Blumen hin und so weiter und so fort. In verschiedenen anderen Dörfern sind Menschen tatsächlich, auch obwohl sie komplett ausgestorben sind, wieder zurückgezogen, um näher bei ihren verstorbenen Verwandten zu sein. In Girserik ist das nicht möglich. Und, ähm, ihr seht auch vielleicht da links diesen Erdhügel auf der Seite. Die einzige Straße, die geräumt ist in diesem Dorf von Minen, ist die Hauptstraße und in jeder Seitenstraße sind quasi diese kleinen Hügel, weil es einfach den Selbstverwaltungsstrukturen nicht möglich war, alle Minen zu räumen. Also der IS hat ja sehr strukturiert, die Dörfer, die er verlassen hat, nochmal vermint, damit die Leute ja nicht zurückkommen können und das zieht sich eben bis heute. Auch viele Menschen, die Minen geräumt haben, sind auf, also währenddessen umgekommen. Also viele Menschen, die versucht haben, eben die Dörfer wieder bewohnbar zu machen, wieder die Möglichkeit zu geben, den Menschen auch wieder zurückzukehren, weil sehr, sehr viele wollen zurückkehren, ähm, äh, sind bei diesen Versuchen ums Leben gekommen und es fehlt einfach an allen Ecken eigentlich an Mitteln also, und an Unterstützung, sowohl vom irakischen Staat, aber auch von der internationalen Gemeinschaft, äh, genau das Leben auch wieder aufbauen zu können. Ähm, das ist die eine Seite von girserik äh, Gerserik war auch die erste Stadt, wo, der, äh, wo Daesh angegriffen hat. Ähm, das war in der Nacht vom 2. August auf den 3. August, äh, um 2 Uhr nachts. Ähm, wir waren sehr, sehr eng mit einer Person, die aus Gilserik kam, also mit der wir tatsächlich auch verhaftet wurden, ein enger Freund von uns. Ähm, und er hat uns auch ein bisschen erzählt, wie das ablief. Ähm, und ihm war eben sehr, sehr wichtig zu sagen, dass nicht Daesh einfach kam und alle überrannt hat, sondern dieses Dorf hat sich zusammengetan. Und zwar nicht nur jesidische Menschen, sondern auch muslimische Menschen, die wirklich zusammen Widerstand geleistet haben, gegen Daesh, Daesh auch zurückgeschlagen haben, also sogenannten islamischen Staat. Und. Ähm, da es dann aber um 5 Uhr morgens wieder angegriffen hat und dann eben dort auch sehr, sehr viele Menschen umgebracht hat. Ähm, das Massengrab was wir auf der Seite sehen, da sind ungefähr 60 bis 70 Menschen begraben. Ähm, ja, das dazu. Genau, der ähm, Feldzug von Daesh ging dann weiter. Hier sehen wir auch wieder auf der rechten Seite, das sieht man jetzt nicht, ist ein Massengrab wieder mit Blumen geschmückt. Und hinter diesen Stacheldrahtzäunen, das ist alles, wie ihr seht, sehr, sehr provisorisch, ähm, ist auch ein anderes Massengrab. Das ist die Stadt Siba. Ähm, die ist ein bisschen ähm, ein paar Kilometer von Gürzeg entfernt. Ähm, und auch dort äh, wurde sehr starker Widerstand geleistet von der Bevölkerung. Ähm, es gibt auch noch einen anderen Ort, den habe ich da jetzt nicht mit reingenommen. Äh, dort sieht man auch wirklich noch, wo die Leute erhängt wurden. Und auch in diesen, an diesem Ort wurden sie 70 bis 80 Menschen, die eben Widerstand geleistet haben, äh, ermordet und äh, liegen in diesen Massengräbern. Siba ist allerdings eine Stadt, wo viele Menschen wieder hingezogen sind, um eben nah bei ihren Verwandten zu sein, um auch wieder ihren, ja, ihr Dorf zurück. Zurück zu haben äh, und sich nicht vertreiben zu lassen. Äh, genau, und das beginnt gerade, dass Leute dort wieder wohnen und ähm, da wieder ihr Leben gestalten. Das ist auch äh, eins der Dörfer, ein bisschen größeres Dorf, Tillazer, äh, das liegt eigentlich zu, äh, zwischen Gyserik und äh, Siba. und äh, die Statue, die wir sehen, ist von einer jungen Frau, die auch sehr starken Widerstand geleistet hat gegen den islamischen Staat und das ist einfach sehr, sehr wichtig für die syrische Bevölkerung auch zu sagen, dass sie eben auch Widerstand geleistet haben und dass sie auch eine Stärke haben. Ähm und äh, genau da ist diese, äh, diese junge Frau, sie ist da hinten zur Schule gegangen und äh, die Schulkinder, wenn sie zur Schule gehen, jetzt grüßen sie auch immer. Also das ist so ein bisschen so ein Ritual und ähm, es ist eine sehr, sehr wichtige Figur. Auf den Bildern sieht man das Frauengefängnis. Also auf der rechten Seite sieht man das Frauengefängnis. Da kann man einfach reingehen. Es gibt auch keine Mittel, das aufzuarbeiten, also oder aufzubereiten. Also ne, in Kocho zum Beispiel, das sieht man später auch nochmal. Gibt es mittlerweile ein Museum, aber alles läuft sehr, sehr langsam. Also die Aufarbeitung von dem gesamten Genozid läuft einfach sehr, sehr schleppend und die Menschen. Ähm, versuchen das auf jeden Fall zu machen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr langwieriger Prozess mit sehr, sehr vielen Schwierigkeiten. Ähm, genau deswegen ist es eigentlich einfach so gelassen, ähm, wie eben als die Frauen da gefangen waren. Das andere ist der Garten hinterm Haus oder das, was mal ein Garten war. Das war auch sehr krass, weil innen, das sieht man jetzt nicht, aber quasi direkt vor diesen Decken unten ist ein Loch, wo quasi die Frauen, die sich Widerstand geleistet haben, erschossen wurden und erst zwei Wochen bevor wir dort waren, also bis dahin lagen auch noch die Knochen in diesen Löchern und erst zwei Wochen vorher wurden die quasi abgeholt, auch zur DNA-Probe, um überhaupt zu bestimmen, welche Frauen das sind. Also genau, ich sag all das, um nochmal die Dimension zu zeigen, wie langwierig dieser Prozess ist und wie wenig Unterstützung äh, eben von äh, der internationalen Gemeinschaft kommt, um auch mit diesem äh, Genozid umzugehen. Ähm, viele der Menschen, das hat Mathe ja auch schon gesagt, sind äh, dann in die Berge geflohen. Die Berge haben eine sehr, sehr lange und historische Bedeutung für die jesidische Bevölkerung. Ähm, die jesidische Bevölkerung spricht von 74 Genoziden in der neueren oder jüngeren Geschichte und die Berge waren eigentlich immer der Schutzort für die jesidinnen. also es ist sehr klar, dass, dass immer, wenn Angriffe stattfinden, eigentlich der Ort ist, wo alle hingehen, weil er eben zum einen sehr gut zu verteidigen ist, aber zum anderen auch nochmal andere Möglichkeiten hat, sich zu versorgen und äh, viele sind eben zu Fuß dahingelaufen, es war ja alles im Sommer, äh, es war so um die 50 Grad und dieser Wassertank, der da noch steht, äh, also war ein Haus und dieser Wassertank, der da noch steht, ähm da haben eben einige Menschen Rast gemacht, um die 40, andere sind weitergegangen. Also, der Freund mit, also ein Freund von uns, mit dem wir dort waren, der uns auch diese ganzen Geschichten erzählt hat, meinte, er ist eben in der Gruppe gewesen, die weitergegangen sind. Und äh, die Leute, die Rast gemacht haben, an diesem Platz sind alle von Daesh um, also umgebracht worden, äh, weil sie dann eben äh, da schneller war. Ähm, genau, und auch dieser Platz ist eigentlich direkt an so einer Hauptstraße gelegen und äh, so gelassen. Auch daneben ist wieder ein Massengrab, was man hier sieht, äh, das war das Haus von den Personen, die dort gelebt haben. Ähm, das, was man hier sieht, ist Schirrmant. Äh, es ist ein sehr, sehr alter heiliger Ort, also aus dem 13. Jahrhundert. Ähm, da hinten sieht man die Trümmer von dem zerstörten Tempel also der Tempel wurde zerstört der wurde aber auch wieder neu aufgebaut und das war eben schon Teils in den Bergen und dort wurden eben sind eigentlich die älteren Leute, die eben nicht mehr so weit laufen konnten, bis in die Berge, haben dort Schutz gesucht. Und jüngere Leute haben sie dort auch verteidigt, wieder auch über mehrere Stunden. Der sogenannte Islamische Staat wurde mehrfach zurückgeschlagen, genau, hat im Endeffekt dann aber trotzdem die Überhand gewonnen, weil einfach die Leute haben bis halt die Munition zu Ende war im Endeffekt sich überall verteidigt und auch dort wurden alle Leute dann umgebracht, die eben nicht es weiter geschafft hatten. In die Berge ähm, und dort sind Eis auch ein sehr, sehr wichtiger Ort, wo auch immer wieder den äh, Leuten gedacht wird und ähm, ja, wo aber auch wieder eben der Tempel neu aufgebaut wurde und äh, das sehr, sehr wichtig ist für die Menschen. Das ist Kocho. Ähm, Kocho war sehr, sehr viel mehr in den Medien hier. Ähm, da hat Nadja Murad auf jeden Fall sehr viel zu beigetragen, die ihre Geschichte erzählt hat, die auch im EU-Parlament mehr äh, öfter gesprochen hat. Und auch da, also der Friedhof ist relativ neu. Der wurde ein, zwei Monate gemacht, bevor wir dorthin gekommen sind. Ähm, dort wurden 104 Menschen jetzt der DNA zugeordnet. Das heißt, den Menschen war es endlich möglich, ihre Verwandten zu bestatten. Äh, Kocho war das größte Massaker in ganz Schengal. Und ähm, äh, dort wurden ungefähr um die 400 Männer umgebracht, 19 haben überlebt und 850 Frauen und Kinder gefangen genommen. Ähm, die Mütter wurden dann, äh, in, also die älteren Frauen, wurden dann äh, an einen anderen Ort gebracht. Ah, ne, mach mal eins weiter. Genau an einen anderen Ort gebracht. Der Ort wird umgangssprachlich dann auch Mothergrave genannt. Und dort wurden eben auch, das war früher eine alte Schule, wurden die ganzen älteren Frauen dann umgebracht, die eben nicht verkauft oder werden konnten oder wollten. Also von dem sogenannten Islamischen Staat als, genau, nicht als, ja, wie sagt man, die nicht weiterverkauft werden konnten. Ähm, zurück eins bitte. Genau hier sieht man Mirza, ähm, das haben wir auch besucht, das ist tatsächlich eine Basis vom Islamischen Staat dann gewesen ähm, und in diesem haben sie quasi ein Tunnelsystem aufgebaut, das sie in die anderen Dörfer drumherum, also alle Dörfer, die ich grade, über die ich gesprochen habe, ähm, Liegen da drumherum und sie haben da echt einen äh, mehrere hundert Meter langen Tunnel in jedes Dorf sozusagen ausgegraben, also aus militärischer Strategie. Und das ist eben Teil von dieser, ähm, dieser gesamten militärischen Anlage. Ähm, da sind auch noch andere Bilder. Es gibt noch so äh, Zeichnungen in der Wand, äh, wo auch äh, dann die Kindersoldaten für den islamischen Staat trainiert wurden. Äh, das ist auf jeden Fall auch ein sehr krasser Ort. Genau, das war jetzt in der Zeit, wo wir da waren im Dorf Hadan, Verschiedene NGOs, verschiedene Menschen von dort. Versuchen eben die Massengräber zu öffnen und die DNA zu bestimmen und da war eben eine Öffnung äh, von einem Massengrab, äh, wo jetzt sozusagen der Prozess beginnt, äh, die DNA zu bestimmen, das ist ein Prozess von mehreren Monaten bis Jahren, äh, wieder auch wegen den Mitteln und äh, genau, es waren sehr, sehr viele Vertreterinnen von NGOs da, aber vor allem sehr viele Menschen von vor Ort, für die es eben ein sehr äh, wichtiger Schritt ist, um äh, auch äh, eine Verarbeitung der Trauer zu machen. Genau, das wäre ähm, das zum Genozid. Ich glaube, das, ähm, das war jetzt sehr schnell, sehr ähm, ja sehr schnell. Es ist äh, Teil der Realität. Es ist jeden Tag präsent. Es ist einfach wichtig, das sich auch immer wieder bewusst zu machen. Deswegen ist uns das auch wichtig zu zeigen und zu sagen und es ist auch den Menschen dort wichtig gewesen und eben natürlich einmal die krasse Grausamkeit des sogenannten Islamischen Staates zu zeigen, aber auf der anderen Seite eben auch den Widerstand und den Willen der Bevölkerung aufzuzeigen, sich dagegen zu wehren und das ist auch wichtig zu verstehen für jetzt die Situation, weil eben daraus auch ganz, ganz viel entstanden ist, aus dieser, ja im Stich gelassen zu werden von zum Beispiel dem irakischen Staat, der kurdischen Regionalregierung, ist überhaupt erst der Wille entstanden, sich selber zu verwalten und wirklich was aufzubauen und ähm, genau das ist äh, ein Kollege von uns sozusagen, ein Kollege und ein guter Freund, das ist Ibrahim Esidi und äh, wir haben ihn jetzt im Nachhinein gebeten, auch nochmal was zu sagen, warum die Selbstverwaltung für sie vor Ort so wichtig ist und äh, genau was die Selbstverwaltung für ihn ausmacht und äh, er hat uns dieses Video mit ganz lieben Grüßen geschickt und äh, genau das werden wir auch gerne teilen, das ist untertitelt, ich hoffe ihr könnt das alle... Äh, das können alle lesen Slavos Ress Juera Systeme neu hati danin in neun Jahren das Systeme neu, bis die Verfassung seit etwa 2004 erreicht hat, dass es einen Schwingale Systeme Reiberei hat, Schwingale Systeme Reiberei Jani, f uh, system sind die Kopfhada-Avakirin, die Parastinida, die Kismet-Guzari, die Kivaki, die die die Die die die die die die die die die die Bärberja hat sich für der Syrasiew, für einen Teil der Syrasiew, für einen Teil der Syrasiew, für einen die der Syrasiew, Kurdistan einen Teil der Syrasiew, für einen Teil der Syrasiew, für einen Teil der Syrasiew, für einen Teil der der der wenn man sich an die Karinbeige, Parastin, die Zarokin, die Zid, die Ketchupin, die Zid, die Kalupirin, die Zid, die Dinafhizin, die Parastin, die Ebese, die Ebese, die die Ou sagen können, erzielt ja, ob ich heute digital nicht die, ja, erzielt Muslim beherrscht. Preskrierten, wollen hey, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite, ich arbeite. Dali, ich werde die Gouverneur. Ich habe mich gesehen, weil ich habe mich gesehen, weil gel Saradana van eh, meclisatke ul serviya sasi dama pveste eh, van habin yanj piskriken van habin dicin van meclisara parvetken u andamin meclise eh, kozana buna hay, van hadvan eh, piskriken jwakida birya uh, meclisete na chare harusa ali asayish Deji, yanj awla kariya -ah hondirin piskriken eh, hay birya asayish te jishuna ko Uh, ambition besprechen, hey, bitte in die da, und besprechen, dass die kanoniere uh, Ambition, die Gerichte gehen, dass die Bewaffnerei, Asche, usw. Reiberei, Kassiertheit bei dem Jura. Ich finde, dass hier drei oder vier In der Tat sind hier mehrere Mitglieder der gleichen Partei. System neu System gel. Gel ist das Herz der Regierung, das heißt, dass die Mitglieder der Shaha F Mitglieder der Partei, ګاله کانسله هموشه ګالید کې او هموس ازین د شنګالې دا ګریداي مجلسه خاصريا دیموکراتیک شنګالې نه ګل دا خوازه خویت ګهینه هر مجلسه مجلسه حریم اخو او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 Schingale breve Nabi, Hamur reveber na Schingale parast nawi, d-deste xalke Schingale, Juwaka ezidi und Pekate diġi Harim in Shingale, Pranjawan ezidi nahm mal alje Sinurgi, Gundina Arabahana, Devenduri Shingale, Deji, Shiahana, Kuwabgi, Bisselmanin, Bahamanchewei, Reveberja Hosera Schingale, Xazmatawanitki und Bahafra. Äh, Dikarin habe mich mit Azad und mit dem gelbe نهای شنغال لسوی اساسی تی ابره و برین او سیستم کی باشا هتانه‌ گنه پرانیا خلک شنغاله اف سیستم اریکرین داخوازو هوی وانجی او کو فرمیج دالی beta ابره und بری او دا کو کاربن خارخوا او خدمت اخویش wir t referred verschiedene und viele Autonder Des destinations des assembl Kellourt wie die Gesellschaft die Europäische Bürger zum Gesetz ver Systeme das ja, ähm, das wäre sehr generell gehalten. Äh, über das äh, System der Selbstverwaltung könnte man zwei Stunden eine eigene Präsentation machen, weil es einfach wirklich versucht, alle Lebensbereiche auch zu umfassen. Ähm, ich kann nun mal aufsehen: Also es beschäftigt sich mit der Wirtschaft, es wird versucht, Kooperativen in der Region aufzubauen. Ähm, es beschäftigt sich mit der Sicherheit, was gerade gesagt wurde. Also ein sehr, sehr großes Anliegen der jesidischen Bevölkerung ist eben, dass nicht die äh, sowohl nicht die irakische Armee als doch nicht die Peshmerga der kurdischen Autonomieregierung, sie für die Verteidigung zuständig sind, weil es besteht weiterhin die Gefahr von Angriffen, weiterhin die Gefahr von Genoziden, sondern sie eben selber die Möglichkeit haben, sich zu verteidigen. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt von den Menschen. Und ich glaube, in der Historie von dem Genozid, dass eben so viel, also dass sie eben im Stich gelassen wurden von genau diesen Kräften, ist das auch sehr, sehr verständlich. Ähm, auf der anderen Seite versuchen sie ein Bildungssystem aufzubauen. Es ist so, dass in den Schulen, in den irakischen Schulen vor allem hauptsächlich Arabisch unterrichtet wird, äh, arabische Schrift auch gelernt wird. Die Menschen aber Kurdisch sprechen, zu Hause in ihren Familien und Kurdisch und ihre Muttersprache lernen wollen. Ähm, das ist ein sehr sehr großer Punkt, wo versucht wird verschiedene ja, dann eigentlich äh, Schulen aufzubauen, äh, den Kindern die Möglichkeit zu geben, eben in ihrer Muttersprache zu lernen äh, und das äh, ist natürlich auch was, was anerkannt werden muss, damit sie dann auch weiter mit dieser Bildung weiterhin studieren können, zum Beispiel. Das ist noch ein sehr großes Problem. Ähm dann ist natürlich ein ganz, ganz großer Punkt die Religion und die Kultur, also all diese Genozide hatten natürlich auch zum Ziel, die Menschen zu vernichten, aber eben auch die Kultur und die Religion und deswegen ist es ein sehr zentraler Punkt in der esidischen Gesellschaft, das zu schützen und das weiterzugeben und das passiert auch sehr, sehr viel über Kunst und Kultur und es ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen zu sehen, dass auf der einen Seite ganz, ganz viele alte Elemente versucht werden, weiterzugeben, weil sie natürlich am Leben gehalten werden sollen und gleichzeitig aber es auch eine neue Generation gibt, die auch was Neues erschaffen will und das eben äh, in Kombinationen einfach sehr, sehr schön ist, zu sehen, dass es möglich ist, also dass diese alten Sachen weiterleben und trotzdem eine neue Generation auch die Möglichkeit hat, Sachen zu verändern, eigene, eigene Sachen reinzubringen und ähm, ja, sich auch eine Gesellschaft aufzubauen, in der sie auch leben wollen in der Zukunft. Ähm, dann weiterhin sind es natürlich Diplomatie ein wichtiger Punkt. Es geht viel um die Anerkennung der Selbstverwaltung. Das wurde ja auch in dem Video gesagt, weil sehr, sehr viele Probleme einfach daher kommen, dass es eben nicht anerkannt wird, also weder von der irakischen Regierung noch von der internationalen Gemeinschaft. Das bringt verschiedene Probleme mit sich, einmal finanziell, aber natürlich auch in dem politischen Standpunkt. Und ich glaube, sehr, sehr wichtig dazu sagen ist, dass die jesidische Bevölkerung sich keinen eigenen Staat aufbauen will, sondern einen Autonomen Nummeres Gebiet haben will, wo sie wirklich selber äh, ja, selber sich verwalten kann. Also wir haben auch sehr, sehr viele irakische ähm irakische Institutionen besucht zum Beispiel und die meisten Menschen kommen einfach gar nicht aus Schengal selbst, sondern kommen zum Beispiel aus Bagdad oder Mosul. Äh, die, die aus Mosul kommen, die fahren dann immer wieder auch nach Hause. Also man sieht einfach, dass ganz, ganz viel von außen kommt, das verwaltet wird und die Menschen selber dort aber eigentlich gar nicht leben oder gar nicht eigentlich wissen, was die Menschen dort brauchen, weil sie gar nicht aus dieser Region selber kommen und das ist eben etwas, was sehr viel eingefordert wird, dass diese Selbstverwaltung eben anerkannt werden muss. Ähm dann natürlich die Stadtverwaltung, Strom, Wasser und so weiter. Das soll alles organisiert werden. Die Versorgung ist relativ schlecht. Also das ist auch ein großes Problem für zum Beispiel die Krankenhäuser, die Gesundheitsversorgung. Auch das ist sehr, sehr prekär. Die meisten Menschen sind, äh, als die Grenzen noch offen waren, sehr oft nach äh, Syrien gefahren. Ähm, genau jetzt gerade werden die Grenzen dort zugemacht mit einer sehr großen Mauer, was äh, den Menschen sehr viel Angst macht. Äh, oder die Leute müssen eben nach Mosul fahren, was aber auch immer mit sehr viel Geld und sehr viel Aufwand verbunden ist. Ist. Ähm, und was auch ein sehr großes Thema ist, ist natürlich äh, die Menschen, die umgekommen sind. Also sowohl im Widerstand gegen die Angriffe gegen den äh, Islamischen Staat als auch äh, genau, die vom Islamischen Staat äh, entführt und verschleppt wurden und äh, ähm, es gibt verschiedene Institutionen auch und trotzdem auch die sind sehr prekär besetzt, die äh, Unterstützung leisten auch, äh, die Frauen zu suchen und zurück in die Gesellschaft zu bringen und als wir da waren zum Beispiel wurde, äh, ist auch gerade eine Frau äh, wieder zurückgekommen und äh, die Familie ist gekommen und das wird eben von dort Leuten vor Ort äh, organisiert. Ähm, genau, das ist jetzt sehr, sehr kurz zur Selbstverwaltung. Ich glaube, es äh, ist einfach relativ... Äh, ja wenig Zeit für sehr, sehr viele Informationen. Ich glaube, wir würden unglaublich gerne noch mehr teilen, weil wir auch sehr, sehr breit recherchiert haben, sehr, sehr viel versucht haben, überhaupt erstmal die Situation im Gesamten zu verstehen und es uns manchmal sehr schwer fällt, dann so fokussiert einzelne Informationen nur weiterzugeben. Das merkt man vielleicht auch. Ein anderer Punkt, auf den wir aber eingehen wollen, sind auf jeden Fall die türkischen Angriffe. Das ist gerade im Moment von der Gesellschaft das größte Problem. Das wurde uns immer wieder gesagt und das haben wir auch selber mitbekommen. Also äh, Zu den ersten Treffen, wo wir gefahren sind, es sind einfach im Himmel. Genau, 24-7 hört sich immer so ein bisschen plattern aber es ist tatsächlich quasi so Drohnen in der Luft, also Drohnen, die auch bewaffnet sind und das ist auf jeden Fall was, an das wir uns sehr stark gewöhnen mussten und trotzdem die Bevölkerung damit lebt. Also sehr, sehr viele haben gesagt, wenn wir darauf achten würden, dann könnten wir halt nicht mehr leben, dann könnten wir nichts mehr machen, weil es ist eine permanente Bedrohung und sie empfinden das auch als eine Bedrohung gegen sich als Person und nicht nur gegen die militärischen Strukturen. Und äh, das ist einfach sehr, sehr präsent und ist auf der einen Seite natürlich ein psychischer, mentaler Angriff, aber auf der anderen Seite auch ein ganz realer. Also seit äh, 2017, da gab es die ersten Bombardierungen auch der Türkei ähm, bis heute, ich muss die Zahl kurz suchen, äh, genau bis heute auch mit gezielten Drohnenangriffen, die, äh, die meistens äh, Menschen aus der sidischen Gesellschaft treffen, die bestimmte Ideale vertreten, die für die Selbstverwaltung stehen, die für die Selbstverteidigung stehen, die für die Menschen einen sehr starken Bezug haben und eine sehr große Hoffnung darstellen, werden gezielt von der Türkei äh, ermordet und seit 2017 waren das eben 28 Menschen, ähm, zwei davon, als wir auch vor Ort waren. Ähm. Genau ganz bei uns in der Nähe und äh, eine andere Person äh, kurz bevor wir dort angekommen sind. Das, ähm, genau auf die Person würde ich gleich, äh, gleich auch noch mal ganz kurz eingehen, weil es eine sehr zentrale Person in Schengal war. Ähm und auch da haben wir ein kleines Video vorbereitet, das ist so eine gemeinsam entstanden mit äh, genau, Jugendlichen auch dort vor Ort. Ähm, es ist wie gesagt, es ist nicht fertig. Äh, wir, sind noch, wir haben zusammen rumprobiert auf jeden Fall und auch so ein bisschen geguckt, dass wir das als Projekt zusammen machen. Ähm, und deswegen sind da einfach noch so ein paar Sachen noch nicht so ganz, passen noch nicht so ganz, aber wir wollten es trotzdem gerne zeigen und werden daran weiterarbeiten. Genau, das geht um ein Krankenhaus, was bombardiert wurde im August 2021. Und genau, wir waren dort und haben eine Person interviewt, die diese Bombardierung überlebt hat. Ich habe mich gefragt, ob ich mich nicht verletzt habe. Ich habe vikarit kare ke masalan eh nakhashi machine dameva vikarit farman also, also wir wollen, wir wollen alleine alles erkennen. Ja, weil ich da, weil ich da, weil ich da, weil ich ber im hat hat hat nicht gern. Hier ist ja hier Und nicht Insanatirban, Kider, Ribbaka, Barwan, da maße ne awillibide. Jek sarana pa jive, klarat, schtaat, kenaħħaġa. Schtaat, kenaħħaġa, die biegen neza, amirkieddin, unneza, kieddin, narasid biegen. Awri, jizidjaddin. Maße neza, awri, xalge, xingalob, xoddin. Jani, eff, mustach, lake, akkidwe, No, eff, malbate, xajda, ha mukar, vederina. Ha mukhalge, vederina. Jani, eff, schtaat, kenaħħaġa, ha, ha, und dann ist es so, dass es nicht mehr Die Stadt Die Stadt او muss sich dann чисlte Esern für die Ende des normalenohnacements afg Incredema geben. Daher dann sollte man nur nicht In man ich habe eine große Menge an Piramatik. Ich habe eine eine habe Ich Das war eins der Projekte, wo wir so zu gearbeitet haben. Genau, wir hatten sehr viele angefangene Projekte, gerade auch mit vielen verschiedenen Menschen von vor Ort, die daran gearbeitet haben, auch mit anderen Journalisten vor Ort, also isidischen Journalisten. Und das war jetzt so ein kleiner Teil, das war alles jetzt so ein bisschen angerissen. Äh, ihr könnt ja, wenn ihr nochmal konkretere Fragen zu bestimmten Themen habt, also seien es die türkischen Angriffe, sei es die Selbstverwaltung, äh, die Geschichte, auf jeden Fall auch äh, gleich gerne nochmal nachfragen. Aber genau, wir würden tendenziell den Part von uns jetzt beenden, also den, den wir vorbereitet haben und äh, an dich übergeben. Ja, äh, vielen herzlichen Dank für eure sehr äh, genaue und eindringliche und ähm, Einblick und Hinführung und auch für das Teilen von, ähm, genau, also den euren Arbeiten und dem zu Wort kommen lassen von ähm, den äh, Personen von vor Ort, sodass ähm, eben auch deren Stimmen ein direktes, ein direktes Zeugnis von dem, was dort passiert ist und was weiterhin passiert eben auch hier ähm, gehört wird. Ähm, ich hatte das anfangs äh, schon ähm, angeführt, wir würden jetzt auch nochmal so einen Sprung machen und zwar, ihr hattet das in euren, in euren Inputs schon mal so ein bisschen erwähnt, äh, es ist äh, die nach wie vor aktive Rolle des türkischen Staates äh, zu, ähm, gefallen, es ist aber auch so ein bisschen indirekt äh, Deutschlands Rolle gefallen und vielleicht nur so ein ein kurzes Refreshing von unserem, von unserem Gedächtnis seien jetzt hier vier Bilder kurz gezeigt. Das ist einmal das Bild links von Afrin, einer Region in Nordsyrien, wohin die türkische Regierung eine Invasion angeführt hat vor vier Jahren kurze Zeit später hat unser Ex-Außenminister Sigmar Gabriel unten den türkischen, seinen türkischen Amtskollegen in seiner Wohnung in Goslar empfangen, und vor kurzem hat die jetzige Außenministerin den gleichen Türkischen Außenminister in Brüssel empfangen, der wenige Tage später äh, auf Staatsvisite in äh, Montevideo, in Uruguay am Tag des, am Jahrestag des Armenischen, des Genozids an der armenischen Bevölkerung, den äh, faschistischen Wolfsgruß aus seiner Limousine, sicherlich gepanzert, ähm, heraus äh, gemacht hat, gezeigt hat. Ähm, wir zeigen hier äh, diese Bilderreihe vor allem ähm, so ein bisschen auf diese auf diese Art von Freundschaft hinzuweisen, die der deutsche Staat pflegt, ähm, ähm, die sich sicherlich nicht nur allein äh, im Chai trinken erübrigt, sondern eben auch äh, durch diese Präsenz von äh, Panzern, wie auf diesem Bild zu sehen. Das ist kein äh, normaler Panzer, das ist ein Panzer, und ich zitiere hier von einem Hersteller, der leistungsfähigste Kampfpanzer der Welt und zugleich das Waffensystem mit der größten internationalen Verbreitung. Ähm, deutsche Produktion at its best. Ähm, hinter diesem Panzer, der Leopardpanzer, steht ähm, das Unternehmen kraus maffei Wegmann mit Sitz in München und, äh, das, äh, und in einem gemeinsamen Joint-Venture-Unternehmen Rheinmetall äh, mit Sitz in Düsseldorf. Ähm, das Interessante daran ist äh, jetzt äh, sicherlich, dass von Deutschland in Deutschland produzierte Panzer ähm, an die türkische Regierung verkauft und später bei einer auch als völkerrechtswidrig deklarierten äh, Invasion in einem Angriffskrieg seitens des türkischen Staates dann genau diese Panzer benutzt worden sind. Ähm, Rheinmetall äh, erfreut sich zurzeit an, äh, an einem Boom. Äh, allein letzte Woche in einem Interview im Handelsblatt sprach der äh, Geschäftsführer Armin Pappberger äh, davon, dass äh, die in den kommenden Jahren eine Wachstumsrate von über 20 Prozent zu erwarten sei. Und, und äh, zwischen diesen Akteuren knistert es natürlich auch immer mal wieder äh, auch solche Rüstungs. Äh, Beziehungen sind nicht gänzlich konfliktfrei, ähm, hat äh, Pappberger gestern angekündigt, äh, und das hat äh, den Partner Kraus Maffei sicherlich äh, sehr erzürnt: äh, eine neue Panzergeneration äh, bauen zu lassen, bauen lassen zu wollen, der äh, der Nachfolger, das Nachfolgerprodukt äh, von dem Leopardpanzer sein wird, mit dem äh, sicherlich sehr äh, plakativen Namen Panther. Ähm, die Sache ist jetzt, das ist jetzt nicht nur ein deutsches Unternehmen, äh, das hat nicht nur irgendwas mit uns zu tun, sondern äh, das wird natürlich eben auch hier äh, hierzulande produziert. Äh, Kassel, äh, Rheinmetall, Rheinmetall äh, führt eine eine eine Produktionsstätte bei Kassel, äh, was wo dort äh, das Kompetenzzentrum für taktische Radfahrzeuge ist. Äh, Zitat von, von, der, von dem Hersteller. Ähm, und Kassel, äh, wie, ihr, wie wir sicherlich alle irgendwie mit äh, oder wissen, ist natürlich Austragungsort von der Documenta, auch diesen Jahres. Das ist die 15. Documenta, äh, Documenta 15, äh, die unter dem, äh, die von einem äh, indonesischen KünstlerInnenkollektiv äh, kuratiert wird und äh, mit, unter dem Motto äh, von äh, unter dem Motto, Motto der Nachhaltigkeit und äh, gegenüber der Welt und der Bevölkerung, äh, was äh, ein Heeres Motto ist, äh, zweifellos, aber mit Blick eben auf diesen Produktionsstandort von Rheinmetall dann doch etwas skurril wirkt, wenn man bedenkt, dass vor allem Militärakteure zu den größten Umweltverschmutzern dieser Welt gehören, weil nicht den gleichen gesetzlichen Regelungen unterworfen wie zivile, demokratische Unternehmen und sonstigen Akteure. Ähm diese Documenta äh, findet den ganzen Sommer statt. Es ist äh, genau die weltweit größte Ausstellung äh, für zeitgenössische Kunst. Auf der Documenta wird es nicht nur Kunst zu sehen sein, sondern eben auch äh, ein, so etwas wie ein Aktions Camp, eine Aktionskonferenz über mehrere Tage, ähm, wozu äh, wir euch äh, herzlichst einladen wollen, äh, organisiert von, der, ähm, von dem Zusammenschluss Rheinmetall Entwaffnen, äh, denn äh, zu etwas anderem wird diese Kooperation sicherlich nicht äh, ähm, fungieren können. Ähm. Und äh, ihr seht das, äh, dass eine ganze Woche geplant ist zwischen Vorträgen, Workshops, äh, einem Aktionstag, äh, Demonstration äh, Ende August und, äh, und Anfang September bei beschaulich äh, spätsommerlichen äh, Temperaturen. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auf diesem Aktionsbild ein Golfschläger ist, um dann golfen zu gehen, aber äh, es wird sicherlich auch abwechslungsreich sein. Ähm, ihr könnt euch ja dann unter Rheinmetall entwaffnen auf den, auf, den, auf den gängigen Social Media Accounts ähm, oder auf der Homepage oder wenn ihr uns folgt von der Interventionistischen Linken ähm, weiterhin ähm, up to date bleiben. Um jetzt aber trotzdem nochmal den Sprung zurückzumachen und die Linie zu euch zu ziehen und ihr habt das natürlich jetzt schon mal so ein bisschen angedeutet. Also hier findet eine Waffenproduktion statt, es findet der Export statt, es finden nach wie vor ähm, Angriffe statt gegen die äh, Bevölkerung vor Ort, gegen die Selbstverwaltung. Ähm, was würde es eigentlich konkret ändern, wenn Staaten wie Deutschland oder supranationale ähm, Strukturen wie die Europäische Union diese Autonomie und diese Selbstverwaltung eigentlich anerkennen würden. Was für politische Konsequenzen hätte das für die Leute vor Ort und vielleicht auch für äh, das, diese freundschaftliche Bande, die man äh, mit dubiosen Persönlichkeiten äh, gerne pflegt? Mmh. Ähm. Ja, ich würde sagen, es, ist, äh, es wird nicht die Probleme lösen, denn es gibt sehr, sehr viele auf sehr, sehr vielen verschiedenen Ebenen natürlich äh, Problematiken. Dennoch wäre es ein Teil von einer Problemlösung und deswegen sagen wir auch immer, alle sind dafür mitverantwortlich in einer gewissen Weise und deswegen war es uns auch wichtig, einfach generell über die Situation zu informieren. Ähm, die jesidische Bevölkerung kämpft äh, nicht nur für die Anerkennung äh, der Selbstverwaltung, sondern auch erstmal ganz, ganz grundlegend für die Anerkennung des Genozids. Äh, auch Deutschland hat den Genozid noch nicht als solchen anerkannt und ähm, das ist einfach auch die Grundlage dessen, damit einen Umgang zu finden. Äh, damit sind natürlich ökonomische Sachen verbunden, aber auch äh, ja, eine Mentalität, einen, einen Umgang damit äh, verbunden, also eine Anerkennung des Genozids bedeutet im, im Weiteren eigentlich auch eine Anerkennung der Selbstverwaltung. Denn alles, was wir gesehen haben, das wäre meine Analyse, was jetzt aufgebaut wird, ist eine Konsequenz auch aus diesem Genozid und nicht nur diesem Genozid, sondern auch den Genozid. Genoziden davor und es ist der Punkt, an dem die jesidische Bevölkerung gesagt hat, wir wollen es anders machen, wir wollen ein anderes Leben führen. Und äh, dafür müssen wir uns selbst verwalten. Deswegen würde das, glaube ich, auf der einen Seite äh, generell den Menschen von Ort einfach eine Stärke geben, zu sehen, dass auch andere Menschen diesen Wunsch und diesen Willen anerkennen. Äh, auf der anderen Seite würde das natürlich einen ganz anderen Standpunkt bedeuten, sowohl auf einer diplomatischen Ebene als auch auf einer politischen Ebene. Und es ist keine Forderung, die sehr abwegig ist, die irakische Verfassung sehr, sehr klar vorsieht eigentlich, dass verschiedene Bevölkerungsgruppen auch Autonomien ausrufen können, wie das auch in dem Fall der kurdischen Autonomieregion im Norden des Iraks passiert ist. Eigentlich macht die jesidische Bevölkerung gerade nichts anderes, als auf ihr Recht zu plädieren, eben auch eine autonome Regierung zu haben und ein autonomes Gebiet zu haben. Und äh, das würde eben bedeuten, zum Beispiel ein Bildungssystem aufbauen zu können, in dem die Menschen in ihrer Muttersprache äh, lernen können. Das würde bedeuten, sich ein Gesundheitssystem aufzubauen. Äh, das würde bedeuten, auch Unterstützung und Gelder zu bekommen, äh, ja, die Infrastruktur wieder aufzubauen. Ähm, und ich glaube, das äh, wäre deswegen auf natürlich einer ganz praktisch ideellen Ebene auf jeden Fall ein Zeichen, dass er sehr wichtig ist für die Menschen. Und auf der anderen Seite hat es aber dann noch ganz praktische äh, Auswirkungen. Neben dem natürlich noch, dass ähm, die türkischen Angriffe, die ja nicht in der Türkei, also und das wäre genauso schlimm, aber nicht mal in der Türkei stattfinden, sondern in einem anderen Land stattfinden, äh, sehr, sehr unkommentiert bleiben. Also, sowohl von der irakischen Regierung, die zwar schon natürlich sagen, dass sie das nicht äh, dulden wollen, aber auch äh, in ihren Möglichkeiten gebunden sind, aber auch natürlich sich nicht in dem Maße dafür einsetzen, solange es eben nur die Schengen-Region ist und nicht äh, die Zentralregion des Iraks ähm, und ich glaube, das ist auch ein Punkt ähm, darin, wo auch gerade Staaten in Europa eine Rolle spielen. Äh, es war für uns, glaube ich, äh, und da kann ich für uns beide sprechen, natürlich sehr perfide ähm, in Schengal zu sein und äh, jedes Mal, wenn man im Auto sitzt, irgendwie sich Sorgen zu machen, ob man von einer türkischen Drohne getroffen wird, äh, während Erdogan in dem äh, Krieg zwischen, der Ukraine, äh, zwischen Russland und der Ukraine äh, der Vermittler ist, äh, der Friedensvermittler. Ähm, ich glaube, das war einfach sehr, sehr absurd für uns auch mitzubekommen kommen, ähm, weil das einfach so, ja, so widersprüchlich ist. Und ich glaube, da ähm, wäre es einfach ein sehr, sehr wichtiger Punkt, dass die internationale Gemeinschaft einen anderen Standpunkt zur Türkei einnimmt ähm, und auch zu den, vor allem zu den Angriffen, die die Türkei nicht nur im Irak, sondern eben auch in Syrien macht. Plus äh, gegen die eigene Bevölkerung. Also äh, kleiner Hinweis, ich glaube, genau, Karim hatte das auch geteilt, äh, gerade sitzen sehr, sehr viele Journalistinnen auch in der Türkei in Haft, in Haft äh, ohne Anklage, ohne alles. Ähm, das wird immer wieder verlängert und das ist einfach nichts, was jetzt uns zufällig passiert ist, sondern das ist eine Strategie von Systemen, die Angriffe machen äh, und die kritische Berichterstattung verhindern wollen. Danke für diese ausführliche und eindringliche Antwort. Ähm, interessant, also wirklich wie solche für uns vielleicht hier banal erscheinenden Mechanismen wie die einer, einer staatlichen Anerkennung eigentlich dann vor Ort wirklich äh, zu konkreten positiven Auswirkungen und, ähm, und neuen Prozessen führen könnte. Ähm, was ich jetzt nochmal so ein bisschen interessant fände, auch ähm, so ein bisschen vielleicht auf eure Rolle irgendwie zu sprechen zu kommen und vielleicht an, an dich gerichtet, Matej, ähm, wie ihr als Journalistinnen dahin gekommen seid, ausgerechnet dann aus dieser Region zu berichten. Vor allem, wenn, wenn man berücksichtigt, wie das, was Marlene gerade gesagt hat, dass man im Auto sitzt und ständig diese Sorge einen umtreibt, in der, also in der Hoffnung, dass man jetzt nicht von einer türkischen Throne. Um, angegriffen wird, um, wie versteht denn ihr denn, Mathe den, den Journalismus, den ihr uh, um, vollzieht? Mm. So, I mean, why I went there? I heard, like, mm, After the, the genocide happened in 2014, I heard about um, the ZD people in Schengel, and then about the upbuilding of the self-administration, which I saw as a, countering of, a big countering and inspirational effect Uh, an inspiration of the effects uh, of the genocide, and plus, it's um, I mean, the Yazidi people are even without the the political and the traumatic experiences they um, experienced are are um, different from like from our reality because of the the the oldness of their culture and the specific specificity of oral culture um now the question of journalism is i mean like we will live in in a certain way we live we live in different media spheres like um, slovenia and i'm from slovenia otherwise um um, and Germany, have to some extent different media spheres. So I'll talk more um, f like from my perspective. But I think what is mostly common is that we're basically in a NATO media sphere. So um, how to? I mean, there is talk. So when we talk about journalism, we talk about freedom of speech, even as as as the profession we have. Codes of ethics that we have to follow, um, but when we look at the journalism as a, as a societal question, um, at, the, at the institution uh, that the trans journalism, it's also it's all a lot of times a question of, especially in the case of Slovenia, of um, news agencies. So basically, we have STA. You have I think DPA. Um, France has AFP. So basically, most of the news. Is just recycling um, of of the material provided by the by the national news agencies, um, and in this context, a lot of a lot of things don't don't get through. So to to to put out a different story. Um, be, Especially from a region as you've been now hearing from one hour that's experiencing um, pressures um, internally and externally in the context of Turkey or um, which is again part of NATO um, and the Islamic state to get a story out to hear it here it's um, it's very difficult so the the the question of, of How to get journalists um, out to places that um, need to be talked about, uh, to the people whose voices need to be uh, whose voices need to be heard. Um, the problem is that I don't know. I mean, I have um, like big media houses. When you send somebody to a, what would be called a war zone, even yeah, yeah, it depends. But. Kinda. Um, it's a question of responsibility. It's a question of insurance. It's a question of who's gonna finance. How long can somebody stay there? Usually, it's just a few months. Especially if it's not, uh, uh, um, I don't know, a financially and power interesting region, then you don't have the resources to send somebody there. So. The question of embedded journalism comes up because in a way, mostly freelance, I mean now there are coming documentaries out slowly about Cengal, um, but to do a deeper uh, research which um, Mm, tries to, to to really understand the the region to try to learn the language. It it takes time and to to take this time in a position of of of a lack of resources, which is tied to as I said, basically nobody would send you there for such a long time. You have to um, you have to be with somebody there, and with with this, um, I, I I want to kind of picture that even if. You are without political convictions, and <laughs> uh, you, we rarely are. But even if you are, and if you want to come to the truth, to talk to the truth, to talk about the truth, um, it, there are certain material conditions tied to it. And in this context, um, you have to pick a side. And in this context, um, I mean, it's it's it's my position. Um, It's a question of of um, who's being treaded upon and who is resisting um, the, the the forces that try to uh, destroy the possibility of a life of a people. Um, so I don't know. I don't know if that answers the question. Um, it was yeah. Yeah. Maybe I'll I'll stop here. Thank you. Um, eine klare Ansage. Ich erinnere mich so ein bisschen daran, dass in Anlehnung da, das, was jetzt Mattel gesagt hat, dass vor vier Jahren der ich glaube, damalige Redakteur von Monitor, dem ARD-Magazin Georg Krestle, von einem wertebasierten Journalismus damals sprach und als positive exemplarische Figur den Journalisten Egon Erwin Kisch genannt hatte als Positivbeispiel, der sich äh, in den 30ern und 40er Jahren beziehungsweise während seiner ganzen Schaffenszeit auf Seite der, Seite derjenigen gestellt hat, die äh, unterdrückt äh, und geknechtet waren. Ähm, und von dieser Position aus oder an deren Seite eben eine Berichterstattung geliefert hat, um eben äh, zu so etwas wie der, wie einer äh, kritischen Gegenöffentlichkeit beizutragen. Ähm, um diese Fragerunde jetzt von meiner Seite nochmal so ab, abzuschließen und dann auch äh, das Mikrofon euch äh, geben zu wollen, hätte ich noch einen dritten ähm, Aspekt, den ich ganz gerne einbringen wollen würde und auch das ist schon mal so ein bisschen gefallen, nämlich der Frage des Genozids ähm, und eben auch nochmal zu betonen, äh, dass wir es äh, bei dieser ganzen Gemengelage weder um lokales noch ein regionales Problem äh, handelt, sondern um ein internationales ähm, und äh, verwiesen war ja schon auf die äh, Rolle der deutschen Waffenfirmen äh, in diesem in diesem Falle an anderer Stelle gibt es noch eine andere Verstrickung und zwar die Beteiligung von deutschen Staatsbürgerinnen an den Verbrechen des äh, islamischen Staates an der dortigen Bevölkerung ähm, Langez und in dem wir sind ja hier im netterweise in einem Haus von Medico International, der Frankfurter Hilfs- und Menschenrechtsorganisation, die sich auch seit vielen Jahren vor Ort engagiert an Seiten von der lokalen Bevölkerung und worüber sich immer wieder beschwert, beklagt wird, ist die fehlende Verantwortungsübernahme der deutschen Regierung gegenüber den deutschen StaatsbürgerInnen, die dort vor Ort sich den IS-Reihen sich IS angeschlossen hatten. Es hat lange Zeit gedauert, bis auch hierzulande ähm, Strafprozesse ähm, nicht nur initiiert, sondern am Ende dann auch tatsächlich geführt worden sind. Ähm, Strafprozesse, die in, der, in Verurteilung von vier, äh, von, von anderthalb Jahren äh, von vier IS-Rückkehrerinnen geführt hat. Sie wurden damals verurteilt zur Beihilfe, zur Beihilfe. Ähm, zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der jesidischen Bevölkerung. Und vor einem halben Jahr fand hier in Frankfurt am Main einem Oberlandesgericht ein Prozess statt gegen ein, gegen ein, ein Ehepaar, die beide dem, dem islamischen Staat angehört haben. Und verurteilt wurde der, der Ehemann wegen Völkermordes, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Wir haben also diese juristische Sachlage. Ähm, juristisch wird äh, der Völkermord anerkannt, aber ähm, auf, äh, auf einer politischen Ebene fehlt nach wie vor äh, diese, dieses klare Statement und diese klare, diesen klaren Schulterschluss ähm, zwischen der, dem, der deutschen Regierung oder dem, dem, dem Bundestag und der Autonomieregierung äh, dort. Ähm, Nadia Murat, und ihr hattet äh, auf sie bereits vorhin schon mal verwiesen, die äh, ihr erinnert euch an dieses Massaker in, äh, in, einem, der, in einem der Städte, was, äh, was sie überlebt hat ähm, und auch hier in Frankfurt zugegen war als Nebenklägerin in diesem Prozess, der dann zum ähm, Völker- ähm, zum Urteil des Völkermords dann führte, sprach davon, wie wichtig das eigentlich ist, dass es diese Aufklärung, diese Rechtsprechung und diese Sichtbarkeit gibt. Und trotzdem aber frage ich mich, was könnte denn an der Stelle vielleicht nochmal sich verändern vor Ort mit einer Anerkennung dieses Genozids und vor allem angesichts von diesen von den aktuellen Ereignissen, die sich zurzeit abspielen, die sich auch abgespielt haben im Zuge eurer Festnahme, also eines erneuten kriegerischen Angriffs seitens der türkischen Regierung und der irakischen Zentralregierung gegen dieses Autonomieprojekt, ähm, besteht eigentlich die Gefahr eines neuen Genozids. mm um, Maybe to answer first the the last part of the question we can come back later to the um, point of international recognition of genocide um but the um, so there are voices now in in Schengel who are saying um, There are developments which are showing as if uh, the genocide will will repeat itself. And now, um, like at the beginning, you, you don't uh, really understand what they mean, but slowly slowly, like parts and parts um, show themselves, and you, you you see the picture that they're uh, that they're painting. And so maybe to to. To talk about the elements of it, first is the wall that we mentioned before. So basically, um, um, so the wall, uh, the the border between uh, Syria and Iraq um, is, I think, 600 kilometers long, and about half half of it, I think, 250 kilometers of it, is now being divided um, by a wall and a fence, and there's going to be thermal cameras and armed posts to separate uh shengal from also the self-administration in rojava which um, in the north and east syria which uh, share uh, a similar ins inspiration in the way they try to organize themselves now this is um, the problem because as it was said the the for example to to heseke so a city in northeast syria it's it was it's like it's, 30, 40 minutes um, to get to the hospital, while Mosul is three hours. So the, the, the life link to to to the other place, besides the possibility if new attacks happen for the people to, to flee to safety, is now being cut. Um, the second is the, I think Marlene was already talking about it, is the the, the, the slow re-emergence uh, of Of the Islamic State. So, in, for example, in January in Hesseke, which is, as said, like half an hour away, there was one of the biggest attacks since the territorial defeat of the Islamic ISIS on the prison complex where hundreds of uh, islamic state fighters were being held um the situation was then put under control after after a week uh, of of fighting by the syrian democratic forces and many many people fell uh in the process but for the people in Shengal, this is um it's it's very close and um, that's the the the second besides the the um, Mm, how do you say re recurrent more and more uh, sleeper cells attacks from the Islamic state. Well, the the the third point is maybe to understand f basically why mm, during the time we were caught uh, and after mm, yeah we were uh, we were detained there were attacks from the Iraqi army on the positions of the of the Aseish connected to the self administration. Um, And now, um, the... Uh, people and the self-administration in Shangal they say that this is provoked uh, this is provoked by Turkey so all of these elements there for them are part of the same picture because just to understand Iraq Iraq is even the Iraqi media talks about it they see it as a um, as a courtyard for the playing out of of, of geopolitical interests from Iran to Turkey uh, to the Gulf States to to Europe uh, United States Israel Israel and, and so onward. And because it has uh, a, polit a political stalemate, like I think today or yesterday, um, The, the the biggest um, parliamentary party or the supporters of the the biggest coalition um, of parliament which was trying now to form a government since uh, elections that happened in october walked out of parliament so like today or yesterday i don't know the the political crisis in iraq iraq deepened even more after four months no eight months of of stalemate and this situation is used by by um by foreign powers in this context uh, the self-administration understands by by Turkey to take certain elements of the Iraqi state and pressure it to put pressure pressure them to put pressure on the Yazidi people because the attacks that were happening on the Assai checkpoints were, done in the same time that Turkey was launching attacks on Iraqi Kurdistan um, in the north uh, on the mountains um, and in the Syria uh, where uh, there is the self uh, so the autonomous administration of north and east Syria um, so all of these kind of developments for them uh, signal like Uh, a sense of dread um and all the time the drones are in the air, and so in this context, when the Baghdad Erbil deal is being talked about to take away basically their own their only possibility of self defense which is themselves um they cannot accept it and now for the yeah you wanna do the international mm, cool. yeah ja, um, yeah, to tell you the truth, ja, yeah, I can't really, don't really know much. Um, ich habe das Gefühl, ich würde mich wiederholen. Also ich habe uh, yeah. ja vorhin schon gesagt, dass die Anerkennung sowohl einen ideellen Wert hat, als natürlich auch eine politische Auswirkung hat, weil die Anerkennung des Genozids natürlich mehr bedeuten würde, als nur den Genozid anzuerkennen, sondern eben auch die Auswirkungen und die Entscheidung, die die jesidische Bevölkerung getroffen hat, anzuerkennen und das wäre natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt und das wäre aber auch ein klarer Schritt zum Beispiel gegen die Türkei, die das ja ganz klar nicht will oder auch gegen den irakischen Staat, der das ganz klar nicht will, obwohl es ja eben in der Verfassung vorgesehen ist. Ähm, äh, es gab schon verschiedene Orte, die auch eben eine Selbstverwaltung oder eine Autonomie äh, im Irak äh, aufgrund dieser Verfassung äh, angestrebt haben, wo es dann auch Aufstände gab, die auch sehr, sehr stark niedergeschlagen wurden. Äh, das heißt, das alles steht in einem Zusammenhang und ich glaube aber, ähm, und das hat Timo ja auch schon gesagt, dass es einfach auch einen sehr hohen ideellen Wert hat, äh, den Genozid anzuerkennen, äh, weil es einfach das Leid anerkennt, aber eben auch das, was daraus folgt, anerkennt, nämlich, dass die Menschen sich selbst verwalten und verteidigen wollen. Marlene, Matej, herzlichen Dank. Ähm, danke euch für das Zuhören. Ähm, ihr dürft klatschen. Ähm. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich habe äh, sicherlich ein halbes Dutzend Fragen <lacht> auf Anhieb, aber damit hier nicht nur ich die Fragen stelle, sondern äh, sich das so ein bisschen auch öffnet für euch, ähm, sei das an der Stelle äh, getan und ähm, wer eine Frage hat, kann sich äh, sehr gerne äh, melden. Wir kriegen das sicherlich geregelt, dass das Mikrofon, eins der Mikrofone zirkuliert und ähm, gerne... So präzise und knapp wie, äh, wie möglich und äh, notwendig. Okay, mache ich das einfach. Ja. Okay. Ähm, hallo, also genau, kurz zum Hintergrund. Ich bin Alicia little ich bin für einen hessischen Rundfunk hier, aber die Frage kommt mir jetzt auch einfach so. Und zwar, ähm, ich hatte im Ankündigungstext gelesen, dass ähm, ihr dort eigentlich das Ziel hattet, mit dort Medienzentrum medienzentrum aufzubauen. Das würde mich noch interessieren, was da genau geplant war, wahrscheinlich auch mit lokalen Journalistinnen und Journalisten. Und auch ist das ein Grund gewesen, warum ihr jetzt der Regierung ein Dorn im Auge wart oder was, was war so gefährlich an eurem Dortsein für die? Das würde mich interessieren. Ähm, ich versuche mich kurz zu halten. Genau, also die Idee war ein Medienzentrum aufzubauen, äh, wie auch richtig angenommen, mit eben auch äh, Journalisten von vor Ort. Also es gab auch eigentlich den Plan, zusammen in einem äh, Medienzentrum zum auch, äh, und das war auch schon alles vorbereitet, dann auch zusammenzuarbeiten. Also natürlich hat die jesidische Bevölkerung ihren eigenen Fernsehsender zum Beispiel. Es wird gerade ein arabischer Fernsehsender noch aufgebaut. Ähm, es gibt einen eigenen Radiosender, äh, es gibt eigene Zeitungen und ähm, genau, wir wollten eben äh, Teil davon sein und das zusammen auch aufbauen, weil es natürlich auch langfristig ein Projekt sein sollte, also es sollte jetzt nicht so sein, dass wir da hinkommen, dann mal kurz berichten und dann wieder gehen, sondern das Ziel war natürlich schon Strukturen aufzubauen, die dann auch langfristig und da war eben die Überlegung auf Englisch und Arabisch über die Situation und die Entwicklung auch berichten können. Genau, es waren auch esidische Jugendliche auf jeden Fall äh, immer mit uns zusammen, am Anfang haben die auch noch sehr viel für uns übersetzt, weil natürlich äh, das mit der Sprache äh, auch ein bisschen gedauert hat äh, und auch viele einfach Arabisch sprechen, gerade auch die arabische Bevölkerung, weil es äh, eben auch sehr, sehr wichtig ist, dass es nicht nur Isidinnen äh, im Schengen gibt, sondern eben auch die arabische Bevölkerung ähm, und dass auch auch äh, da sehr große Bestrebungen gibt, dass auch äh, ja, das zusammen aufgebaut wird. Ähm, und äh, das war auf jeden Fall ein Punkt und ein Punkt darin war vor allem, dass wir ähm Unsere Überlegung war gar nicht so sehr, dass wir so viel selber zum Beispiel schreiben oder produzieren, sondern wirklich zu, also das zusammen mit den Menschen vor Ort machen einmal. Sehr, sehr viel versuchen, die Perspektive von den Menschen dort nach außen zu tragen. Und der Sinn von diesem Medienzentrum war eigentlich auch eine Ansprechbarkeit für Journalistinnen in westlichen Medien, englischsprachigen Medien auf verschiedenen Sprachen, auch Deutsch, Slowenisch, Französisch, zu schaffen, überhaupt auch Zugang zu Informationen zu bekommen, weil das tatsächlich, auch nicht so einfach ist. Und ein weiterer Punkt darin war schon auch, äh, NGOs eben auch diesen Zugang zu geben, an was äh, mangelt es eigentlich, was wird gebraucht, was ist das, ähm, was die Bevölkerung äh, ja, da aufbaut und welche Unterstützung äh, wäre dort wichtig. Und dafür war eben die Idee, dieses Medienzentrum aufzubauen. Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass dieses Projekt an sich natürlich durch äh, auch das, dass es langfristig angelegt war, nochmal eine größere Gefahr ähm, für Oder dass nochmals eine größere Gefahr für die irakische Regierung äh, gesehen wurde, weil es eben nicht, ähm, ja, es sollte nicht oberflächlich sein, es sollte nicht kurzfristig sein, es sollte nicht äh, einmal darüber berichten und dann sind die Leute wieder weg, sondern es sollte natürlich eine Tür sein, das langfristig zu machen und das hätte natürlich bedeutet, dass langfristig auch über die Angriffe zum Beispiel von der irakischen Armee äh, berichtet wird, dass langfristig über die türkischen Angriffe berichtet wird, dass langfristig über die Bestrebungen der Bevölkerung, berichtet wird, sich selbst zu verwalten und das ist natürlich was, was äh, verhindert werden sollte und das ist ja auch nochmal ganz klar geworden in unserer Verhaftung und auch darin, dass dieses Projekt vor Ort in dem Maße deswegen auch nicht stattfinden konnte, weil es sich eben im Aufbau befunden hat äh, und noch nicht äh, die Langfristigkeit erreicht hatte, die wir eben gerade dabei waren aufzubauen, äh, weshalb es uns eben auch so wichtig ist, jetzt äh, die Arbeiten nach Möglichkeiten hier fortzuführen äh, und natürlich auch äh, und das ist was, was wir natürlich behalten und was wir aber auch gerne weitergeben können. Natürlich jetzt auch gute Kontakte von vor Ort zu JournalistInnen haben, die natürlich weiter daran arbeiten, die Sprache sprechen und somit vielleicht äh, nach Möglichkeit trotzdem so eine Brücke darstellen können, längerfristig äh, das zu machen und äh, natürlich auch anderen JournalistInnen vielleicht so die Möglichkeit zu geben, in die Region zu reisen, was äh, uns leider nicht mehr möglich sein wird. Hallo. Ähm, ich, äh, warum, warum wurden die Yazidinnen äh, mehrmals von den Perschmergern oder von den KD von, den, von, von dem kurdischen Movement in, in Stich gelassen und warum wurde äh, der der Erbil Baghdad Deal? Warum wurde also die Kurden oder ist, das ist ja auch ein unterdrücktes Volk? Ähm, warum gab es da nicht ein besseres Verständnis zu den Jesidinnen. Hallo und äh, ja, vielen Dank erstmal für eure Arbeit, aber auch dafür, dass ihr das hier mit uns teilt. Ähm, ich habe nur noch mal weniger inhaltlich, aber eine ganz praktische Frage. Es war jetzt viel die Rede davon, was zum Beispiel die Staatengemeinschaft oder auch die Bundesrepublik äh, für die Selbstverwaltung in Schengen machen kann. Ich habe jetzt aber auch mal die Frage, so als ähm, solidarische Einzelperson, wie kann man denn jetzt mehr oder weniger auch äh, da aktiv werden oder diese Solidarität dann auch praktisch werden lassen? Dankeschön. Uh, I will just start, uh, ich uh, würde mal anfangen. <lacht> Sorry. Ähm, also erstmal zu der ersten Frage, ich werde äh, genau auf, ähm, da auch versuchen kurz einzugehen, du kannst mich sehr, sehr gerne ergänzen. Ähm, ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist und das ist wieder Teil von dem, dass man ja, sich erstmal einen Überblick verschaffen muss, dass natürlich sowohl die jesidische Bevölkerung als auch die kurdische Bevölkerung natürlich kein homogener Block sind. Ähm, also auch die jesidische Bevölkerung hat verschiedene Dinge erlebt, also es gibt eine sehr große Diaspora zum Beispiel in Deutschland, die viele politische Entwicklungen auch nochmal mal Anders sieht als die Menschen in Schengal, als die Menschen, die immer noch in den Camps in Südkurdistan leben oder auch in der Selbstverwaltung in Nordostsyrien. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Und ähm, die kurdische Autonomieregierung, um die es eben geht, die die Menschen im Stich gelassen hat, ist noch mal eine andere als zum Beispiel die kurdische Bewegung äh, um die Selbstverwaltung, zum Beispiel in Nordostsyrien. Ähm, und ich glaube, das ist immer ein bisschen komplex, weil sehr, sehr oft dann von den Kurden gesprochen wird und das ist an sich einfach schon falsch, weil das kein homogener Block ist. Ähm, ganz klar würde ich sagen, und das ist ähm, vieles, was wir hier sagen, geben wir weiter. Also geben wir weiter aus Gesprächen, die wir dort geführt haben und geben wir auch weiter aus Gesprächen, die wir nicht nur mit der isidischen Bevölkerung geführt haben, sondern wirklich auch mit den Menschen, die in irakischen Institutionen arbeiten. Das vielleicht auch noch zu dem Punkt davor. Es war sehr schwierig mit irakischen Institutionen, zu reden, weil die offizielle Schreiben bekommen haben, dass sie mit Journalisten partout nicht reden sollen oder dürfen. Äh, einige haben das trotzdem gemacht, weil äh, auch sie gesagt haben, ihnen liegen aber die Menschen am Herzen und sie wollen auch auf die Problematiken aufmerksam machen äh, und da war schon sehr klar immer der Punkt, dass es in dieser Politik und in diesen ähm, Areas, also diese umstrittene Gebiete auf Deutsch übersetzt, dass es nicht um die Menschen geht bei diesen Interessen von sowohl der irakischen Zentralregierung als auch der Autonomieregierung. Und das ist nicht erst nach dem Genozid so gewesen, sondern auch vor dem Genozid schon so gewesen, dass natürlich in den eigenen Gebieten zum Beispiel die Infrastruktur sehr, sehr viel besser ist als zum Beispiel in der Region in Schengal. Also es ist generell so. Dass es eine große Lücke gibt und auch schon davor gab, von der irakischen Regierung Verantwortung über diese Region zu nehmen. Ähm, gleichzeitig ist es ein sehr also für die Menschen dort vor Ort äh, Verantwortung zu übernehmen und dafür zu sorgen, dass sie dort ein äh, Leben führen können. Gleichzeitig ist Schengal schon immer ein sehr geostrategischer Ort gewesen, also in der Lage zwischen Syrien und dem Irak. Äh, mit den Bergen ist es einfach eine sehr, strategische, ähm, ein sehr strategisches Gebiet und da spielen natürlich auch ök ökonomische Interessen mit rein, von äh, äh, Erdölquellen und so weiter. Das gleiche haben wir in Kirkuk. Also der Versuch von den verschiedenen Regierungen eigentlich möglichst viel aus der Region rauszuholen und möglichst wenig da reinzustecken. Und das ist schon was, was sehr, sehr viel von der Bevölkerung kommt. Das Gefühl, dass es eben nicht um die Menschen geht und dass es nur um den, den Mehrwert der Region geht. Und sobald das aber irgendwie dann nicht mehr im Vergleich steht zu dem, was man rausbekommt, zum Beispiel wenn der sogenannte islamische Staat angreift, dann geht es da vor allem um die Menschen und da ist dann eben dieser, ja, ja, dieser Rückzug passiert, dieses. Also, es gibt wirklich sehr, sehr krasse Videos, ich weiß nicht, ob ich ihn gesehen habe, wo wirklich die Soldaten einfach wegrennen und die Bevölkerung sagt: Was macht ihr da? Wie könnt ihr das machen? Äh, und das waren sowohl die irakischen Soldaten als auch die. Ähm, kurdische äh, Autonomieregierung, äh, die Soldaten dort und äh, das ist eben auch was, was dann daraus folgt, dass die jesidische Bevölkerung sagt, ähm, deswegen müssen wir uns selber verwalten, weil uns geht es eben um uns, uns geht es um die Menschen, die dort leben und nicht um irgendwelche Ressourcen, nicht um irgendwelche Profite ähm, und das ist glaube ich ein sehr, sehr großer Grund, warum das eben immer wieder passiert, dass die Menschen vor Ort im Stich gelassen werden und gleichzeitig es ein sehr großes Interesse an der Region gibt und darüber eben ja ein Stück weit verfügen zu können. Und was war die andere Frage? Ah, ja, das ist immer eine gute Frage. Ähm, genau, ich glaube, wir haben da ja unseren Standpunkt zu. Ich glaube, es gibt verschiedene Ebenen. Also wir haben uns natürlich entschieden, äh in, ja, auf eine, als Journalistinnen unseren Beitrag zum Beispiel zu leisten. Äh, das bedeutet manchmal über so, also die Lage zu berichten. Das bedeutet manchmal zu versuchen, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Es bedeutet aber auch manchmal mehr. Ich würde schon sagen, dass es, äh, dass wir zwar als Journalisten dort waren, dass wir als Journalisten agieren, aber dass wir natürlich äh, auch also auch einen Bedürfnis entwickeln, das noch mehr zu unterstützen, weil es einfach auch nicht ausreicht, nur darüber zu berichten. Äh, gleichzeitig war das der Beitrag, den wir leisten konnten und für den wir uns entschieden haben. Ich glaube ein anderer Punkt ist auf jeden Fall ähm, die, und das. Äh, mit denen haben wir auch öfter Gespräche geführt und zusammengearbeitet, die ähm, Uh, NGOs wirklich von den Menschen vor Ort zu unterstützen. Uh, genau, das uh, ist eine NGO vor allem, die hier auch mit einer NGO zusammenarbeitet, die heißt uh, Women for Justice. Ähm, dort heißt sie EZD Women Support League, äh, die eben sehr, sehr viel von äh, organisieren, dass Menschen zurückkehren, also dass Frauen zurückkehren können, äh, die Kindergärten organisieren, äh, die äh, Bildung organisieren und die eben auch psychologische Betreuung zum Beispiel organisieren äh, und die auch dabei sind, zum Beispiel die Region wieder aufzuforsten, weil unter ähm, verschiedenen Regimen einfach sehr, sehr viel abgeforst, also abgeholzt wurde, weshalb es auch sehr, sehr schwierig ist, dort zum Beispiel eine eigene und auch ökologische Ökonomie aufzubauen, also Kooperativen zum Beispiel aufzubauen. Ein anderer Punkt ist natürlich schon, sich zu informieren und auch dafür ein, also sich dafür einzusetzen, dass zum Beispiel, darüber haben wir ja viel geredet, der Genozid anerkannt wird die Selbstverwaltung anerkannt wird. Es gibt esidische Strukturen sehr, sehr viele in Deutschland. Es gibt auch hier einen esidischen Fernsehsender zum Beispiel. Ähm, ich glaube, es gibt viele verschiedene Wege, ähm, das anzuerkennen. Ein Weg hat äh, genau äh, Timo ja auch schon aufgemacht. Die Waffenexporte sind natürlich auch ein ganz, ganz großes Thema. Ähm, es gab auch vor ein paar Jahren Umfragen, dass eigentlich 90 Prozent der Menschen gegen den Krieg sind. Und das zeigt ja eigentlich, dass und auch gegen Waffenexporte sind. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, da auch nochmal ein Zeichen zu setzen. Und es gibt dafür eben immer wieder verschiedene Möglichkeiten. Deswegen glaube ich, ist ein Punkt, sich über die Situation zu informieren und dann aber auch einfach seinen Platz darin zu finden, aktiv zu werden. Und das ist eben auf verschiedenen Ebenen. Genau, soweit vielleicht erstmal. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen unbefriedigend, aber äh, ich glaube, es gibt verschiedenste Wege. Und natürlich auch die ES-Prozesse zum Beispiel zu begleiten, die gerade vor allem, glaube ich, in Hamburg stattfinden. Dankeschön. Ähm, gibt es weitere Fragen? Ansonsten hätten wir die zwei Stunden voll. Ähm, und wir könnten natürlich jetzt auch, und ich hatte es eingangs erwähnt, es wird noch Licht geben, wenn wir hier rausgehen werden, ähm, können wir uns natürlich auch bei, beim, bei einer Zigarette und einem Plausch noch weiter in kleineren Krüppchen über dieses Thema austauschen. Ähm, ergo, nochmals herzlichen Dank, Matthä, herzlichen Dank, Marlene. Ähm, großartig, dass ihr heute hier sein konntet, dass ihr alle eure Arbeit und äh, Eindrücke geteilt habt und äh, uns die Möglichkeit gegeben habt, äh, Personen von vor Ort derart nah äh, mitzubekommen. Dankeschön auch an euch, dass ihr an diesem äh, sehr schönen Tag trotzdem äh, den Weg hierher gefunden habt ähm, und äh, wir sehen uns wieder, vielleicht auch in Kassel. Danke.